Liebe Augsburgerinnen und Augsburger, jetzt zu Beginn der Heizperiode wollen wir Sie bitten, Lassen Sie Ihre Kaminöfen, Ihre Kamine zu Hause vom zuständigen Kaminkehrer kontrollieren. Er wird kontrollieren, ob unter Umständen Kohlenmonoxid austritt. Kohlenmonoxid ist ein sehr gefährliches Gas, es ist Geruch, es ist geschmacklos und kann innerhalb weniger Atemzüge zum Tode führen. Schützen Sie sich, schützen Sie Ihre Liebsten, verwenden Sie zu Hause nicht nur Ihre vorgeschriebenen Rauchmelder, sondern es gibt auch zusätzliche CO-Melder, also Kohlenmonoxid. Oxidmelder. Die schützen Sie bei Tag und Nacht. Passen Sie auf sich auf, Ihre Feuerwehr Augsburg.